Also ich bin Richard, ich bin 70 Jahre ich äh, wohne in Duisburg und ich hab, meine Frau ist, ähm, hatte Huntington. Und äh, nicht nur meine Frau, sondern auch ihre zwei Schwestern. Die vierte Schwester hat kein Huntington. Ich habe meine Frau 1992 kennengelernt und 1993 haben wir geheiratet. Äh, ich wusste, dass meine Frau äh, Huntington, eine Huntington-Risikoperson ist. Ich äh, habe das an ihren Schwestern schon äh, mitbekommen, was das sein kann. Ihre Eltern habe ich nicht miterlebt. Ihre Mutter ist ähm, gestorben und gepflegt worden von ihren, von, ihren, ähm, von ihren Töchtern, also von Martina. Und Martina ist meine Frau und den, äh, und den anderen Schwestern. Äh, und Wir haben ganz lange gehofft, dass äh, Martina die Krankheit nicht bekommt, das heißt, dass sie negativ ist und äh, wir haben uns trotzdem irgendwie darauf vorbereitet, weil irgendwann meinte Martina, sie, sollte, sie möchte den Test machen. Sie hat, vorher, ähm, sie hat vorher sich vorher psychologisch unterstützen lassen, sie hat eine, eine Therapeutin gehabt, sie hat, äh, ich auch übrigens, äh, und 2000 hat sie den Test gemacht und der war positiv. Das heißt, sie wusste und ich wusste, äh, dass sie Huntington bekommen würde. Das war natürlich ein, ein Riesenloch, in das wir gefallen sind. Und äh, wir haben uns dann lang. Es hat es hat eine längere Zeit gebraucht, bis wir uns davon, bis wir uns davon erholt haben. Wir sind dann haben dann selber sind ab der Zeit äh, zur, äh, zur Huntington-Hilfe gegangen, wir haben Tagungen mitgemacht und so bei, bei den Ersten bin ich heulend rausgelaufen und das konnte ich nicht gut aushalten und dann hat es sich aber im Laufe der Zeit so normalisiert, dass wir ein normales Leben, ein glückliches Leben ge, ähm, gelebt haben. Ja, es hat eine Zeit lang gedauert, bis, bis wir darüber hinwegkamen sozusagen und ein, ein, ein normales Leben wieder ge gefunden haben, ähm, wobei natürlich die Krankheit immer im Hinterkopf ist, die ganze Zeit, immer bis, bis zum Schluss und äh, wir wollten auch Kinder trotz der Krankheit, wir wollten, wir haben gesagt, äh, es, ist, äh, es, es, ist, äh, es soll nicht an der Krankheit liegen, es soll nicht, es soll nicht die Krankheit sein, die uns da, da, daran hindert. Es hat nicht geklappt, weil Martina zwei, Fehlge zwei oder mehr Fehlgeburten hatte, aber ähm, das äh, war also keine, nicht weil sie Huntington hatte, wollten wir, äh, das wollten wir nicht, also darauf verzichten. Na gut, ähm, Martina hatte eine Ausbildung gemacht als, ähm, und, und hat eine verantwortungsvolle Position in, ähm, in der, in der ähm, Kindertagesstätte gehabt, sie war Leiterin von einer von der Tagesstätte äh, für ähm, auffällige Kinder und äh, hat von vornherein auch immer ganz offen mit ihrer Krankheit ist, ist ganz offen mit ihrer Krankheit zu, ähm, umgegangen. Äh, sie hat es sowohl ihren Kollegen als auch bei uns im Ort, äh, allen Nachbarn, allen Freundinnen und Freunden äh, erzählt. Sie, hat, sie, sie war sich bewusst, dass äh, dass das, dass das Nachteile haben könnte, hat es aber nicht gehabt. Es, es war eher, eher so, dass sie, dass sie davon profitiert hat. Ich sehe das auch. Also, ich, ich sehe das so, dass es, also bewusst haben wir nie festgestellt, dass man in irgendeiner Weise hinter unserem Rücken getuschelt hätte oder sonst was, sondern sie hat also wirklich gesagt: Ich habe Huntington und ich, oder ich werde Huntington haben und ich werde so und so. Äh, äh, enden sozusagen. Für mich war das eine große Erleichterung, weil wir brauchten nicht, wir brauchten nicht irgendwas geheim, Geheimes sozusagen, äh, etwas geheim zu halten. Ne? Und, und es war äh, sowohl in dem Chor, in dem wir gesungen haben, als auch später in allen anderen, äh, äh, an, allen anderen, bei allen anderen Gelegenheiten immer so, dass jeder wusste, dass sie Huntington hat. Also zumindest die Näheren. Also jetzt selbst die Kolleginnen und Kollegen wussten das und der Chef, wusste das, wobei der Vorteil war, dass sie in einer, in einer karitativen Einrichtung gearbeitet hatte und das war dann auch schon akzeptiert. Also die, die haben das wirklich akzeptiert. Wir haben anfangs, also dieser Test war für uns nicht schön, weil es war äh, an der Uniklinik und da vor unseren Augen hat sich der Oberarzt mit seinem, mit seinem äh, mit seinem Untergebenen gestritten, wer von uns, wer, wer von den beiden uns das Ergebnis äh, sagen sollte und es war also auch keine, von der Seite keine Unterstützung. Und dann später haben wir ähm, sofort, sind wir in den Huntington-Zentrum gegangen, also mit, äh, nachdem wir die Huntington-Hilfe also auch bei, da Mitglied geworden sind und dann haben wir hauptsächlich in Bochum, ähm, äh, im, im Zentrum in Bochum, ähm, äh, Unterstützung und Hilfe gehabt. Martina war auch mehrfach dann stationär da, einer, zwei, zweimal, also je nach, also, aber erst in dem Moment, als sie dann wirklich diagnostiziert wurde oder als sie das wissen wollte, ob sie jetzt schon krank ist oder nicht, weil anfangs war da natürlich nichts, nichts zu, zu sehen, nichts zu spüren. Ne? Die Krankheit verläuft halt ja. Ähm, äh, ist ja degenerativ, das heißt, dass, dass, dass sie immer von nichts anfängt. oder also Man ist gesund und irgendwann fängt es an und so. Ich habe mich, glaube ich, ja, ich weiß es nicht mehr. Die Ängste waren am Anfang sehr, sehr stark. Also nach dem Test, nachdem ich wusste, sie ist positiv, sie wird krank. Und das war bestimmt so ungefähr ein oder zwei Jahre. Und dann haben wir gesagt, halt wir lassen es auf uns zukommen und wir werden sehen, was wird. Und das war absolut erträglich, weil Martina gut damit umgegangen ist und weil ich damit halten konnte sozusagen. Also wir waren beide dann, naja immer noch betroffen, aber nicht mehr so verzweifelt. Also das, das, das legte sich. Und insbesondere also, hat mir und auch Martina, glaube ich, geholfen, dass wir ähm, dass wir andere Menschen mit der Krankheit gesehen haben. Als wir, also wir, am Anfang waren wir auf den Jahrestagungen der Huntington-Hilfe und da haben wir Freunde gefunden, da haben wir äh, Menschen gefunden, die, die in der gleichen Lage waren, also die aber auch, ähm, auch noch nicht auffällig waren oder so. Und, und wir haben gesehen, man kann damit umgehen und es, es hat uns, es, das hat uns sehr geholfen. Ich würde immer jedem raten, der mit Huntington zu tun hat, also sich, sich da gegenseitig einen Beistand zu holen von anderen Menschen, die genau das gleiche Schicksal haben. Dann, also wir machen auch von der Huntington-Hilfe. Also ich bin da jetzt schon lange auch selber engagiert, auch an verantwortlicher Stelle. Wir, machen, wir bieten auch vielen Kranken und Angehörigen an, gemeinsam Seminare oder Freizeiten zu machen. Und, äh, das sind immer wunderbare Tage und äh, alle sind wirklich sehr glücklich, dass, dass, dass man sich gegenseitig äh, da unterstützt. Also und, und da laufen unglaublich viele Gespräche und, und unglaublich viele Unterstützungen und, und, und, und Zuwendungen. Also das ist, das ist wunderbar, die, die, diese Gelegenheiten. Also als, als irgendwann es, es sich herausstellte, dass es, dass es stärker wurde, ne? dann hat, musste Martina irgendwann ähm, ihre Arbeit auf, äh, aufgeben, äh, das Lustige war, sie ist von einem Kind angesprochen war, worden und das Kind hat gesagt, Martina, warum wackelst du so? Und dann hat sie gemerkt, es ist jetzt ungefähr die Zeit, ähm, dass ich, dass ich mit, dem, mit der Arbeit aufhöre, weil es auch sehr stressig war. Also es war eine verantwortliche Position und die, die Arbeit äh, auch in dieser, äh, war, war stressig, weil da Gruppen geschlossen wurden und sie wurde dann von der Leiterin zur normalen, äh, zur normalen äh, Erzieherin oder sowas degradiert <lacht> äh, und, ähm, ach so, ja, was ich noch sagen wollte, nach dem, nach dem Test hat, hat sie beschlossen, sich einen Hund anzuschaffen und dann haben wir einen Hund gehabt und das hat das war toll, das war super, also ich, ähm, ähm, aber jetzt wieder zurück, äh, als, die, äh, als, wir dann, als die Krankheit dann sch, äh, stärker wurde, haben wir irgendwann, hat sie dann gesagt, ob ich nicht zu Hause bleiben könnte und ich war in dem Moment äh, arbeitslos, beziehungsweise dann später ein bisschen, eine Zeit lang selbstständig äh, und es, dann haben wir ausgerechnet, äh, ob, das, ob das finanziell geht und das hat, es ist gegangen, also das heißt mit ihrer Rente, und dann mit meiner Rente äh, zusammen haben wir, das dann, haben wir das dann ganz gut geschafft. Also, ich bin dann zu Hause geblieben. Allerdings war von Pflege noch nicht viel reden, noch nicht, noch nicht die Rede. Also, es war einfach so, sie konnte alles, aber ähm, sagen wir mal so, äh, die groben Sachen wie Haushalt und sowas, das ging ihr irgendwann nicht mehr so gut. Aber also ich, es, war keine, es war keine wirkliche Pflege, sage ich mal, sondern ein sich kümmern um, um sie und so. Und bis sie dann äh, irgendwann gesagt habe ich möchte nicht mehr und dann ist sie freiwillig aus dem Leben gegangen. Sie hatte schon immer gesagt, dass, äh, dass sie nicht wie ihre Mutter äh, enden wolle. Ihre Mutter ist von ihr und ihren, beiden, ihren drei Schwestern gepflegt worden bis zu ihrem Tode. Und... Äh, es, es war für sie also auch so, dass sie eigentlich zu Hause bleiben mussten und sie das schon als, als, ähm, sich schon ein bisschen schuldig gefühlt hat, weil sie ausgezogen ist und ihr eigenes Leben gelebt hatte und die andere Schwester hat sozusagen dann die, die Mutter weiter, weiter gepflegt. Und sie hat von Anfang an immer gesagt, ich möchte nicht, ich möchte nicht, dass du mir irgendwann ähm, eine Windel, äh, ich möchte keine Windel haben, ich möchte nicht, dass du mir irgendwann mal den Hintern abwischst. Und ich habe das also immer als, ja, ich habe das, hab das so aufgefasst, habe gesagt, es wird sich ich, irgendwann, wir werden sehen und es kann auch, kann auch sein, dass sich das ändert. Ich habe es nicht so ernst genommen. Bis ungefähr ein Jahr vor ihrem 55. Geburtstag, sie sagte, nächstes Jahr will ich... Nächstes Jahr, es war bei einem, bei, einem, bei einem Familienwochenende, das mit meiner Familie, weil sie hatte keiner, ihr Vater ist auch gestorben, kurz nach dem Tod ihrer Mutter und wir haben immer einmal im Jahr ein Familienwochenende gehabt und dann hatte sie gesagt, nächstes Jahr bin ich nicht mehr dabei. Ja, und das war dann das Schlimmste Jahr in meinem Leben. Und ich habe es immer noch nicht so richtig ernst genommen, aber ich musste es dann ernst nehmen. Weil ich habe gesagt, das, es geht nicht so einfach, man, man stirbt nicht so einfach. Und wie will sie das überhaupt machen? Und äh, sie sagte, ja. Wenn es sein muss, mache ich Sterbefasten, ich lege mich hin und esse und trinke nichts mehr. Und dann haben wir einen Arzt gefunden, der uns geholfen hat. Es war da noch verboten für Ärzte, das äh, Beihilfe, Beihilfe zum Suizid äh, wurde bei Ärzten mit Strafe belegt, bei Angehörigen schon damals nicht und äh, die... Der Arzt, der uns geholfen hat, der ist inzwischen auch, der, ist auch, auch nicht den, der ist auch gestorben. Der hat uns ein Mittel gegeben, mit dem sie also schmerzlos sterben konnte. Und das hat, das hat sie dann. Ja, das hat sie dann ein Jahr, da, nachdem bis angekündigt hat, hat sie das auch durchgeführt. Und ich habe ihr dabei geholfen, ich war bis zum Schluss dabei. Ich habe ihr das Mittel gegeben und sie hat es selber genommen. Und ja. Ich kann nur sagen, dass Martina so eine so starke Frau war, dass sie das durchführen konnte und dass, dass sie mir sozusagen das auch ermöglicht hat, ihr, ihr zu helfen. Und das, also ähm, das das, also ihr, sie, hat, sie hat noch angefangen, Klarinette zu spielen. Und dann hat sie sich noch eine Bassklarinette gekauft und hat Bassklarinette gespielt. Und ist dann, also wir sind aus diesem einen Chor dann rausgemobbt worden. Und Jahre später sind wir in den anderen Chor gegangen, weil sie das wollte, also in den Kirchenchor. Und wir waren, also wir sind eigentlich überhaupt nicht kirchen, also religiös oder so. Aber sie wollte da rein, weil das auch im Ort war. Und sie hat das alles selber selber so gewollt und ich habe sie da einfach nur unterstützen können und ich, also ich mir hat das dann dadurch auch, ist das auch leichter gefallen, dass sie dann selber so stark war, so schwer, so schwer mir das gefallen ist, aber trotzdem, es gab bei mir so äh, viele, also besonders in den ersten Jahren und dann auch, ja, auch, auch später, äh, also viel Zorn und viel Streit auch und viel viel äh, Missverständnisse und ja, wie das, glaube ich, in jeder Beziehung auch so ist und auch über auch über, über die, die Krankheit. Aber eigentlich war es dann so, ich habe auch oft nicht verstanden, dass manche Sachen, über die wir in Streit geraten sind, also auch Teil der Krankheit waren. Also bestimmte Geschichten zum Beispiel, äh, wenn irgendwelche Haushaltsgeschichten waren, die sie eigentlich machen konnte und aber nicht gemacht hat, war ich dann wütend oder zornig darüber. Ne? Bis ich dann irgendwann mal kapiert habe, das gehört dazu. Nicht nur dieses, auch wenn man es kann, dass, dass, dass es... Ähm, dass, ähm, dass es Teil der Krankheit ist, dass man sich nicht aufraffen kann, dass man, dass man äh, bestimmte Sachen einfach nicht mehr, ja, nicht mehr kann, nicht mehr will und, dass das, und dass, bis ich das kapiert habe und bis ich dazu sah, also sozusagen meinen Frieden gefunden habe, also da hat das auch lange gedauert, aber zum Schluss, äh, also ging es, also zum Schluss habe ich gedacht, okay, ich darf nicht, es ist nicht Martina, sondern es ist die Krankheit. Am Anfang waren wir, sind wir nicht in die Selbsthilfegruppen gegangen, aber später dann haben uns auch unheimlich viel gebracht. Also wir waren in Bochum in der, in der Selbsthilfegruppe. Das war also genauso toll dann, wie wenn wir auf den Jahrestagen waren, nur in kleinerem, in kleinerem Maße natürlich. Und ich glaube, dass wir die Informationen, die allgemein die Huntington-Gemeinde hatte, auch hatten. Also da haben wir uns schon drum bemüht und das haben wir schon gesehen. Und die Vorträge und die Spezialisten und alles, was, das, was zu, der, zu der Gemeinschaft dazugehört, die Ärzte und so, das, das war also, also mehr an Kenntnisstand, kann, glaube ich, keiner haben, als jemand, der in, in, dieser, in dieser Gemeinschaft ist. Also das, da ist wirklich mehr als viele Ärzte. Ich glaube, dass einfach, das ist so ein Prozess, der, der, der not, notgedrungen stattfindet, dass diese Akzeptanz, die muss irgendwann mal kommen, die ist nicht von Anfang an da. Und die ist auch, wenn man das weiß, dass die Krankheit, äh, dass es die Krankheit ist, weiß man ja auch nie genau, welches, welcher Teil jetzt die, die, die, Krankheit, das aus, das die Krankheit ausmacht. Ne? Und äh, ich habe halt gemerkt, ähm, dass es mir zum Schluss nicht mehr so viel ausgemacht hat. Auch, auch als die Krankheit schlimmer geworden ist, war es dann nicht mehr, also ich habe es einfach, ich habe es akzeptiert. Ich habe es akzeptieren müssen natürlich, aber ich habe es auch aktiv akzeptieren können. Und halt alles, was dann dazu geführt hat, ähm, dass unser Zusammenleben weiterhin gut, weiterhin schön war und ich muss sagen, dass gerade auch die letzte Zeit, also dieses letzte Jahr nach ihrer Ankündigung, war unsere Beziehung alles so innig wie, wie vorher schon lange nicht mehr, also wie Jahre vorher nicht, und aber in den letzten Jahr war sie auch schön. Also es hat immer verschiedene, verschiedene Punkte gegeben. Also Wir, waren, es war, wir hatten eine fast 25-jährige glückliche Beziehung mit allen Höhen und Tiefen, die, glaube ich, jede Beziehung hat. Aber also zum Schluss sind wir durch die Krankheit noch mehr, noch mehr zusammengewachsen und ich habe kapiert, dass man manche Sachen einfach akzeptieren muss und trotzdem... Glücklich und, und, und schön weiterleben kann und schön also sich umeinander kümmern kann und äh, füreinander sorgen kann. Und es ist nicht so, dass nur ich mich um sie gekümmert hat, sondern ihr war das auch immer bewusst. Und sie hat genau, also auch sich selbst, wenn sie das konnte, sich so zurückgenommen, dass ich auch meine, äh, äh, meine Zeit habe. Also sie hat immer darauf bestanden, dass ich meine, dass ich auch außerhalb, also meine, ich habe einmal im Jahr eine Fahrradfahrt gemacht mit, mit, mit Kumpels und habe hab das bis jetzt auch gemacht. Und darauf hat sie auch bestanden, dass ich, das immer, dass ich das immer mache ohne sie. Aber sie ist auch alleine teilweise auch drei oder vier Jahre vorher noch mal mit ihrer Freundin in die Türkei geflogen, obwohl es für die Freundin nicht so ganz einfach war. Aber sie hat das gemacht und dadurch, dass sie offen, so offen war, hat das auch geklappt. Also hat sie auch, äh, hat sie auch die Unterstützung gefunden, die sie selbst äh, gebraucht hat und die sie auch eingefordert hat. Und das Einfordern war, fand ich, auch eine ganz eine unheimlich wichtige Sache. Also nicht nur das Offenlegen der Krankheit, sondern das auch das Einfordern, Einfordern von Unterstützung. Also ich kann ich kann nur noch wiederholen, also äh, das, ich, ich habe mein, mein bestes also die, meine Erfahrung ist, dass es immer gut ist, sich zu offenbaren, das nach außen zu tragen und ganz offensiv zu sagen, ich bin krank und wenn es sein muss, helft mir. Und, und das nicht zu verschweigen, das, also das ist irgendwie Martinas und mein Motto gewesen.